Ich bin zu einem Lehrberuf gekommen, weil ich mich schon seit klein an halt für Schienenfahrzeuge interessiert habe. Und in der Schule dann halt auch für die Elektrotechnik immer sehr fasziniert war. Daher war es mir sehr nahe, mich bei der Holding zu bewerben. Wenn ich halt zum Beispiel in der Reparatur bin, wird halt in der Früh mal geschaut, welche Wagen sind da zur Reparatur, was ist der Fehler, dann wird da halt einmal der Fehler gesucht, dann kommt halt der Geselle, wir schauen in Pläne, wir können jetzt aber die modernen Fahrzeuge auch schon mit dem Laptop auslesen und das. Also ich bin am liebsten in der Reparatur, weil man immer mit anderen Fällen zu kommen, also man lernt immer was anderes es kommen jeden Tag andere Fälle. Man muss halt Nerven mitbringen, weil man findet nicht immer sofort einen Fälle. Man sitzt manchmal zwei Tage dran, man sind Pläne, studieren alles durch, aber dann ist man dann umso glücklicher, wenn man einen Fehler hat und man lernt halt immer sehr viel. Also man muss ein bisschen Ausdauer mitbringen. Und ein bisschen ein handwerkliches Geschick und äh, Spaß halt an der Technik zu haben, an dem, den Hintergründen der Technik. Und das hat mich immer sehr interessiert. Daher wäre ich gewusst, das will ich dann nachher als meinen Beruf machen.